Guten Morgen, alle guten daheim. Ich bin Sandra. Und ich höre, dass der die Mühe will, mit mir singen und vibbeln. Und wir fangen direkt mit Wibbeln an. Und zwar haben wir eine Flüt mit Brot. Das kein keine Blockflüt für so zu spielen. Aber das ist ein Querflüt, die Halme wir so schief. An obmenger wir spielen, ihr Musik. Und der läuft dort gut aus. Also die Musik ein bisschen schnell. Für mich schnell zu trippeln oder mich schnell daheim zu vibbeln. Oder als die Musik ein bisschen mehr los und ihr trüppelt ein bisschen mehr los durch Wenn die Musik von der Flut stoppt, dann kenne ich erst ein Aufgabe für euer Körper, was ihr da so machen. Und jetzt geht los. Sie gut gestoppt. Dann geht mal gucken, ob da daheim etwas fand, wo er nur es kann kussen. Und zwar etwas, was Müll ist. Entweder ein Küssen, ein Decken, ein Rideau, der Kanapie. Geht mal gucken, was er nur ist, so kann kussen daheim. Okay, dann gucken wir mal, ob da könnt er Knäuel bei und das zwar fünfmal umstecken. Rufesch machen wir dann eins, zwei, drei, vier und fünf. Hallo Mama, bis wir als Hennen, als Fangerin, und zwar vorne, ich stelle 10 Mal noch 4 und noch Hennen. Wir zählen zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Tipptopp. Und geht weiter. Dann probiert mal, ob ihr etwas von wie ihr könnt. Könnt ihr etwas upacken, was aus Holz ist? Hm? Vielleicht der Boden oder ein Dusch oder ein Bankstuhl. Was von ihr da daheim, wo er könnt, kann, kann upacken? etwas aus Holz. Alles, seht mal gut. Ich fand ihn heute leider nicht aus Holz. Mir der gut bestimmt etwas daheim, was er fand. habe ich hoffen, der hat schon ein bisschen gewibelt. Die Flüte hat die noch genug geschafft, die lehne ich auf Zeit. Und da fängt man auch schon an mit Sangen. Und zwar, wirble mal, wir testen mit den Zeven, mit den Füßen, mit, mit den Knien, und dann mit den Beinen. Ich mache ein eine kleine Begleitung. Ich sage vier. aber wenn ich so weisen. dann könnt ihr mit Sangen, dann könnt ihr zusammen sagen. Mir, mir wible mott den Zehven, mir wible mott de Feis, mir wible mott de Knee, mir wible ich bin heute nicht Top, so, mehr üben wir noch ein paar Sachen. Hey, was können wir da in den machen? Der hat bestimmt eine Idee daheim. Ist schon auch ein Anzwei. Stellen wir es, auf Zähne spitzen und wir bleiben uh, uh, do. Voilà. Okay. Mit dem was können man do machen? Wir können zum Beispiel auf einem Fuß stur bleiben, ohne zu wibbeln. Und wir zählen bis fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Tipp, top. Die andere Seite auch noch. Und 2, 3, 4, 5. Super. Und dann als Knie, die holen wir und an. Wir machen Tandrop und zwar überkreuzen. Das ist vielleicht ein bisschen schwerer für verschiedene, aber das ist nicht schlimm. Und wir zählen auch bis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Hier haben wir schon. 7, Face, Knie an, die haben wir noch nicht gemacht. Dann siehst du noch ein bisschen wieder. Und wir machen so einfach ab. und so. Und wir sprangen. Sing mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, hier unten haben wir schon gut gewibelt. Wir läufen aber noch ein bisschen den Rest vom Körper. Und geht vier runter mit dem Pupes. Da könnt der Bauch, die Schöne und den Kopf. Wir machen die Vier drin. Ich singe Rum vier und ihr könnt auch noch Matt Das geht Pupes. Mir wibbeln am Pupes, mir wibbeln am Bauch. Mir wibbeln auf den Schöllere, mir wibbeln am Kopf. Mir wibbeln am Pupes, wir wibbeln am, am Bauch. Wir wibbeln mit den wir wibbeln am Kapp. Wir wibbeln an Dribbeln, wir sangen an mir Wir wibbeln an Dribbeln, da bleiben wir sitzen an der Einkehr. Wir wibbeln am Wir wibbeln am Kopf, wir wibbeln am Pupes, wir wibbeln am Bauch. Wir wibbeln am Kopf, wir wibbeln am Kopf. dann gucken wir, was wir noch können mit unseren Puppes machen. Wir können ihn zum Beispiel nur links an den machen. Oder wir können ihn klappen, warm klappen. Der fand bestimmt, du heim, wenn das Lied nach Pummel mit der Mama und Papa sangt, könnte er ähm, du nach einer Variante vonnen, Ha, Weil den alles mit den verschiedenen Köpardellen kann machen. So, die Puppe ist nicht gewibelt. Der Bauch, und strecken wir mal. Und wir machen Hulaub. Den Evi. Und den anderen Weg. Okay. Als Schellerin, die können wir drehen. handen Ein. Und noch vier. Oder wir können zum Beispiel wie ein den ihr das springt. Noch abschießen. An die andere Seite. Tipptopp an der Kopf. Du musst viel schaffen, ha? Du hast also einen Computer dran, mit dem sie mal ganz duhst mir meine mal die Einszeit, ha. Nur links für mich. nur jetzt vier erst, hm? nur links vier erst, nur vier. An, nur an. So, noch viel da war noch wichtiger Teil. und zwar als Fangere, die brauchen wir unbedingt dann die Ellbogen an als Ärm. Und dann, wenn wir die haben, dann haben wir schon ziemlich viel von unserem Körper weggerissen. Und mit denen haben wir schon gut gewibelt. So, ich mache nicht Musik nach einem Kör vier Und wir machen das hier just einmal, wo ich vier singen, Und einmal, wo dann noch sage. Jetzt lass mal das fangen. Ne? Mir weble Motte fangen, mir weble Motten Hemd. Mir weble Motten Irlbe, mir weble Motten Erd. Mir weble Motte fangen, mir weble Motten Hemd. Mir weble Motten Irlbe, mir weble Motten Erd. dann sieht man noch etwas für als Fangerin, die muss viel schaffen den ganzen Tag. Wie wäre es, wenn wir mit den Fangerinnen küssen? Und zwar so: Den Daumen auf den Zeigefanger, auf den Mittelfanger, auf den Rangfanger und auf den Klängenfanger. Anderem Trick: Die Kleinen, der Rangfanger, der Mittelfanger und den Zeigefanger. Und jetzt, besser jetzt mal, holen wir die zwei an. Probieren wir mal. Ob die gut können. Ob innen, drücken und küssen. So, tipptopp, ein Hahn. Und oh, die müssen ganz viel gewaschen gehen. Und da lasst ihr Zeit schmecken. Das könnt ihr ganz gut schon. Ne? Leider, leider. Hallo. Ja. Weil wir das so gut gemacht haben, können wir auch ein, können mit den Hand gut klappen. Bravo. Okay. So, die Elbe kommen noch dabei. Die kussen auch gerne. Hin und her, Mal. Zwei, drei, vier, und. Der so kann aber auch zum Beispiel wie ein Ind oder wie ein Fälschchen wackeln. Okay, so, lo können ah, zum Schluss kommen. an die drehen wir mal. Noch hinnen, ein, dreimal noch hinnen und dreimal noch vier. Eins, zwei, drei. So, lo haben wir schon ganz viel geleiert von den Seven bis oben bei der Kopf. Und lo machen wir das Lied ein ja alles bei beieinander aber mir schnell. Okay? Jetzt lass mal den Seyben. Mir wible den Seyben, mir wible face Fejs, mir wible matte Kneien, mir wible mir wieble mott das mir wieble mott das mir wieble mott de knie mir wieble mott bin mir weblen andriblen mir sangen, ansprangen. sprangen mir wibbeln am Dribbeln, da bleiben mir fit de Puppes. Mir wibbeln am Puppes, mir wibbeln am Bauch, mir wibbeln mit mir wibbeln am Kopf. Mir wibbeln am Pupes, mir wibbeln am Bauch. Mir wibble matt de Schülerin, mir wibble am Kopf. Mir wibble an dribble, mir sangen an Mir wibble an dribble, da bleiben wir fit. Mir wibble matt fangen, mir wibble matt den Herrn. mir wibble wir wibbeln matten wir wibbeln ah nee wir da bleiben wir wiblen am wir sangen ersprangen, wir wiblen am da bleiben wir fit. Tipptopp, hat er das gemacht. So, hat er Lust, nach einer Lastenkäuer macht man zu wiblen und zu dribbeln. Das kann machen wir alles just einmal. Wir wiederholen nicht, dass er schon viel sangen an deren mir wir machen Eingriff von der Face bis bei der Kopf. Der Schluss, und da sind wir fertig für Haut. Das geht los bei den Zäbeln. Wir wiblen mit den Zäbeln, wir wiblen mit den Face. Mir wibbeln matt knien. mir wibbeln matt die mir wibbeln... Wir mir fit. Wir mot mot mot mot mot wiblen Motte von Wir wiblen Motten Herrn. Wir wiblen Motten Wir wiblen Motten Wir Wir sangen an Sprang. Wir wibbeln am da bleiben wir fit. Allein Kehr! Wir wibbeln am wir sangen, ersprangen. Wir wibbeln am da bleiben wir fit. So, bravo, erst alle guten Dohemde. der hat tiptop mit gewibbeln, gedribbeln, gesungen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder an der Kühe Ich wünsche euch alles Gutes, noch einen schönen Tag und bis vielleicht an Ciao, ciao!